Oh, hi, wir sind heute wieder auf der Gamescom unterwegs und ich habe euch hier einen ganz besonderen entdeckt, und zwar den Dennis Winkers vom Wheelie World Team. Hi! hi und zwar, es war ja gar nicht so einfach hier auf die Piazza zu kommen, wir haben wir festgestellt, Thema Barrierefreiheit. Wie siehst du die Situation hier? Ähm, also barrierefrei ist es hier großteils zwar, aber gerade jetzt hier Beispiel Piazza oder so, da muss man schon genauer gucken und wissen, wo denn äh, die ganzen Fahrstühle genau sind. Manchmal sind die Schilder auch ein bisschen versteckt, also das ist schon noch ein bisschen tricky. Da könnte man noch was dran arbeiten, ansonsten geht es aber halt so ein kleiner Feinschliff, dann, mhm. dann wäre es noch besser. Also nicht schlecht, aber ausbaufähig? Genau, so kann man es sagen, ja. Ich habe dich ja vorher schon in der Indie-Halle entdeckt, da ist ja schon der ganze Pulk an Politikern um dich herum gestanden. Wie findest du die ganze Situation hier? Äh, ja, das kam noch ziemlich überraschend, muss ich sagen. Äh, da habe ich schon etwas ja, überrumpelt, ähm, aber war eigentlich ganz gut. waren relativ aufgeschlossen, haben zugehört. Äh, wir hatten kurz Blitzlichtgewitter, aber der ja, eigentlich echt, fand ich sehr positiv. und äh, klang sehr gut, geht also in die richtige Richtung. Ähm, bin gespannt, was da jetzt noch so weiterkommt. Aber also es ist kommen und äh, ich glaube, wir haben alle Spaß, egal wer hier ist. Das denke ich auch. Und du bist in einem ganz tollen Team jetzt unterwegs. Erzähl uns mal, was du machst. Also wir als Team Wheelie World da sind halt jetzt im Moment zu dritt und wir zocken halt diverse Spiele über Apex, Rocket League und und und, alles das, was es so gibt. Und das Besondere ist halt, dass ich in dem Fall bin der einzige Handicapte zwar dabei, aber wir zocken halt zusammen, egal welches Spiel, sind dafür Inklusion da, versuchen Leuten mitzuhelfen, wenn sie Fragen haben, unsere Kenntnisse weiterzugeben was wir an äh, adaptiven Controllern kennen, äh, wie man eventuell noch andere Setups aufbauen kann und und und. Holen auch immer Leute mit ins Boot, zocken mit denen zusammen, also egal wer. Wir unterscheiden da nicht von wegen, ja jetzt äh, ein Handicap, äh, wir spielen jetzt nur mit dem oder nur Fußgänger in Anführungszeichen, sondern mhm. bei uns steht so ganz klar die Community. Jeder ist Zocker, jeder hat Bock aufs zocken der da ist und äh, dementsprechend muss das Ganze irgendwie laufen und dann ja, haben wir einfach Spaß zusammen und das wollen wir halt auch ein bisschen hier auf der Gamescom mitgucken, wie das so Ganze so läuft und das weitertragen. Das Thema Gaming als globales halt ein bisschen, äh, ja, noch ein bisschen vorantreiben. Ja, Gaming ist schließlich für alle da und jeder soll auch seinen Spaß haben. Siehst du überhaupt, dass die Firmen da schon richtig drauf einsteigen und auch sehen, dass dein Bedarf da ist? Auch wirklich gerade, wie du sagst, adaptive Controller und ähnliches? Es wird auf jeden Fall jedes Jahr immer besser. Es gibt äh, ein paar Spiele, die wirklich schon viele Einstellmöglichkeiten an sich schon haben. Mhm. Und, ähm, dass man das ingame ein bisschen adaptieren kann. Ja. Ähm, sowohl wie jetzt Microsoft mit dem Adaptive Controller. Die haben jetzt da schon einen super stark mitgemacht. Mhm. Es gibt natürlich auch andere, die sind mit in Entwicklung. Ähm, also es geht vorwärts. Und ich gucke natürlich weiter, dass wir da auch noch unseren Teil beitragen können. Ähm, aber der Weg ist gemacht, schon mal ja. vorbereitet. und Jetzt hoffen wir, dass das Ganze natürlich umso schneller weitergeht, damit noch mehr Leute mit noch mehr Equipment zocken können und das auch individuell eingestellt ist, dass, dann, dass jeder auch so seine Leistung, die er wirklich hat, auch äh, ins Spiel bringen kann. Nee, finde ich super. Und wie gesagt, Gaming soll ja auch, wie soll ich sagen, Spaß machen und nicht ausschließen oder sonstiges. Da finde ich es klasse, was euer Team dann eben auch macht. Vor allem dass ihr darüber informiert, wenn manche Menschen einfach vielleicht auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es inzwischen schon gibt. Weil wer kennt sich denn aus mit dem ganzen Equipment, das jetzt schon neu entwickelt wird und ähnliches? Und finde ich klasse. Doch, da wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß heute auf der Gamescom. Und ganz ehrlich, was ist dein Lieblingsspiel? Oh mein aller oh, jetzt jetzt jetzt kommt die Wiederholung hier. <lacht> Boah, kann ich... Oh, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. ich habe Also Rocket League ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Apex fahre ich im Moment auch sehr drauf ab. Äh, ich werde mir aber genauso jetzt zum Beispiel Need for Speed mit angucken. Das habe ich auch mhm. von vornherein gemacht. Und Klassiker wie ähm, Mario und Co. Also ich bin relativ breit aufgestellt ja. von da an. Ja. VR-Games? Äh, ja, wenn da die Kompatibilität stimmt, würde ich das gerne mal machen. Mhm. Also... Ähm, ich suche da noch Lösungen. Vielleicht gibt es dieses Jahr schon was. Äh, mal schauen. Ähm, in die Richtung würde ich gerne mal gehen. Ähm, aber bisher gab es noch nicht die Möglichkeit. Okay, ich habe schon ein paar gesehen im Indie-Bereich. Das sind ein paar ganz interessante Lösungen da, wo man tatsächlich nur auch mit den ein, zwei Controllern was tun muss. Ich denke, da kommt einiges noch in Zukunft auf uns zu. Ah, ja, da gucke ich aber vorbei. Ja. da muss ich mal vorbeischauen. Genau. Also, dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß auf der Gamescom. Macht's gut. Ciao. Ciao.